Viele Untersuchungen zeigen es und Ihre Selbstbeobachtung wird es Ihnen bestätigen. Zu spüren, dass man jemanden eine Freude gemacht hat, ist ein Glücksgefühl, das sogar Depressionen heilen kann. Dafür gibt es jedoch zwei Voraussetzungen. Zum einen muss sich der Beschenkte auf den positiven Teil des Geschenks konzentrieren. Also zum Beispiel, dass der Partner sich daran erinnert hat, dass man sich das geschenkte Kleidungsstück vor längerer Zeit gewünscht hat und nicht sich darauf konzentrieren, dass es nicht die perfekte Farbe ist. Zum zweiten wird der Schenker nur das Superglücksgefühl erhalten, wenn er sich darauf konzentriert, dass der Beschenkte sein freudiges Erstaunen geäußert hat, dass man sich an seinen Wunsch erinnert hat und nicht sich auf den Nebensatz konzentrieren, indem er oder sie erwähnt, dass es nicht die perfekte Farbe ist. Und das Beste daran, wenn beide sich an diese Regel halten, werden beide Partner entdecken, dass sie sich das ganze Jahr gegenseitig mehr beschenken, als sie dachten. Ja, müssen nicht auf den Weihnachtsmann warten.